Es ist Sparta! Frank! Klingt nicht wie ein Dämon. Du hast es erstaunlich weit gebracht. Wirklich beachtlich. Bist das diesmal echt du? Oder machst du schon wieder auf Puppenspielerin? Ich bin diejenige, die du suchst. Die einzig wahre Tanta Seiler. So. Von Angesicht zu Angesicht mit der Kinderkillerin. Es gibt keine Kriege ohne Opfer. Dann eben keine Opfer und kein Krieg mehr. So machen wir es. So einfältig, kleingeistig, so naiv. Kriege sind unvermeidbar. Nein, es geht auch ohne Krieg. Aber dir und deinen Handlangern sind Opfer ja egal. Du hast ein Kind getötet. Ein kleines Mädchen. Ihr Blut klebt an deinen Händen! Nein! Du wagtest dich ungeladen in mein Land! Du hast den ersten Stein geworfen! Du brichst die Regeln und tust dann so, als wärst du das Opfer? Trage du Verantwortung für deine Taten, so wie ich für meine! Das werden wir sehen! Huh! Ah! Das geht du hast es also nicht anders gewollt von mir aus? Du bist blicker als du aussiehst, Dämon. Vielleicht bist du nicht nur durch Glück so weit gekommen. Mal sehen, was du noch zu bieten hast. Feuerwellen auszuweichen ist nicht leicht. Vielleicht können diese Säulen dich von den Schützen bewahren. Mann, ist aber zäh. Oh. Stößt du etwa schon an deine Grenzen? Was ist los? Ich dachte, du wärst so zäh. Oh, unverschämtes Gehör. Verdammter Dämon! Du wagst es, meine Rüstung zu besudeln? Das wirst du bereuen. Hm. Nicht, wenn das alles ist, was du kannst. Helden von Prenos! Ergreif sie! Du schickst wieder deine Handlanger? Ich dachte, Tantas wären so supermächtig. Narren! Das war doch nur eine Übung. Es wird Zeit, dass du erfährst, wozu meine Soldaten wirklich fähig sind. Wir geben niemals auf! Für Prenos! Ha! der Asche! zu rasch vorwärts gerechte strafe muss sein mhm. los. steht nicht faul herum tötet sie Doch still, du elender wurm Whoa. du hast wohl in der richtung der wichtigen alleine eine delle verpasst die delle wird gleich um einiges größer Narren. Sie darf nicht entkommen! So feuerst du also deine Truppen an, ha? Meine Soldaten sind froh, ihr Leben für mich zu aufpassen. Nicht schlecht! Soldaten von Trainers! Zeig dem Dämon keine Gnade! Diese Schmach sollst du für alle Ewigkeit brennen! Das gefällt mir gar nicht. Ihr Zorn verleiht ihr mehr Macht. Weißt du was? Scheißegal, ich bin auch echt angefressen. Bring wir es hinter uns. Sag mir, Dämon, was hältst du von meiner Klinge? Ich habe diese Klinge am Fleisch tausender Feinde geweckt. Ach, bitte. Ich mach jetzt Schluss mit deinem Bullshit. Versuch es ruhig! Mein Schwert licht nach deinem köstlichen Blut! All die großen Töne, und das soll's schon gewesen sein? Der Tod kommt schnell! Pass auf! Deine Mama ist so groß wie meine Ja Nun ja. ah. mein hats! Und zeig mir deine ganze kraft gerne ich habe schon so lange keine würdige gegnerin mehr weißt du ich glaube nicht dass sie sich beruhigt Wenn du schon so nett fragst? Das ist für alle, die sterben mussten! Du ein namenloser Opfer für einen höheren Zweck! Worauf wartest du noch? Ich bin Das war für dich, Olivia. Alles wird gut.